Hallo zusammen, ich bin Rosa Prischwiller, ich arbeite im Wohn- und im Utzigen. Ich bin im zweiten Lehrjahr und zeige euch jetzt, wie mein Alltag so aussieht. Der Arbeitsalltag sieht so aus, dass wir am Morgen zuerst mit unserem Morgennamen begleiten. Und dann gibt es eine Aktivität, wie zum Beispiel Rüsten. Und dann begleiten wir uns beim Mittagessen. Und nach dem Mittag gehen wir mit Ihnen auf einen kleinen Spaziergang. Und dann gibt es meistens wieder eine Aktivität, wie zum Beispiel die Werkstatt, wo wir zusammen die basteln. Durch den Tag haben wir viel Gespräch mit den Bewohnern und das können wir eine gute Beziehung aufbauen. Wenn man spontan den Tag auf einen Bewohner trifft und er mit ihnen ein Gespräch führt, sei es lustig oder tiefgründig, das habe ich sehr gerne. Um bei uns VB zu lernen, wäre es super, wenn man soziale Adre hat gerne in Kontakt mit Menschen Flexibel muss man sein, weil jeder Tag anders aussehen kann bei uns. Empathisch sich kann einfühlen in andere Menschen, aber auch mit schwierigen Situationen kann umgehen also hier ist mir speziell aufgefallen, dass ich sehr viel Aufmerksamkeit als Lernende habe bekommen und sehr viel Gespräch und Angebot und Zeit, an meinen Hausaufgaben zu arbeiten, was ich an anderen Orten nicht so erfahren habe und was mich sehr hat gefreut und die haben immer sehr aufgehoben und wahrgenommen gefühlt. Auch Die gefällt mir mega gut, dass es eine mega schöne Aussicht hat und ich auf dem Land ist, und ich wohne in der Stadt und bin trotzdem mega schnell da oben und wenn ich mit den Bewohnern laufen kann, genieße ich auch mega die idyllische Landschaft. Ich erlebe den Austausch mit meiner Ausbildnerin auf sehr aufmerksam. Wir werden immer wieder Gespräche angeboten. Und ich habe auch immer wieder ein Gespräch mit der Teamleitung und sogar mit der Leitung des ganzen Haus. Das war jetzt mein Alltag. Wenn es euch gefallen hat, bewerbt euch doch.